Willkommen bei einer Spezialausgabe von Cyberschutzraum. Ähm, wir sind heute hier im Institut für Internetsicherheit, weil es eine Attacke gab auf, äh, auf Online-Bankkonten über das MTAN-Verfahren. Deswegen steht heute hier bei mir äh, Tobias Urban. Du bist Projektleiter ähm, vom Projekt äh, Betrugsschutz beim Online-Banking, richtig? Genau, ich bin Projektleiter hier im Institut beim Projekt Betrugsschutz im Online-Banking. Okay, gut. Äh, Tobias, du kannst uns auch kurz sicherlich erklären, was da passiert ist bei, dieser, bei diesem Angriff auf Online-Banking. Der jetzt aktuell bekannt gewordene Angriff lief letztlich in zwei Phasen ab. Die erste Phase war, dass der Angreifer Phishing-E-Mails versendet hat. In diesen E-Mails hatte er das Opfer dazu gebracht, den Benutzernamen und das Passwort sowie die Mobilfunknummer preiszugeben. Das ging halt so, dass er die auf eine falsche Internetseite gelockt hat und die Daten da eingegeben wurden. In der zweiten Phase des Angriffs musste der Angreifer natürlich... Ähm, noch versuchen, die SMS zu stehlen, mit der die Transaktion autorisiert werden kann. Dazu hat er einen nicht ganz trivialen Weg gewählt und hat sich selbst als Mobilfunkanbieter ausgegeben. Weil der Markt nicht sehr reguliert ist, kann man da mit wenigen tausend Euro einsteigen und sagen, dass man, der, dass man ein Mobilfunkanbieter ist. Dort hat dann der Angreifer eine Rufnummerumleitung für das Handy vom Opfer eingegeben, also dass alle Gesprächsdaten und SMS über den Angreifer geleitet wurden und dort konnte er dann die SMS abgreifen. Somit hatte er natürlich jetzt Zugang zu dem Online-Konto, weil er den Benutzernamen und das Passwort kannte und konnte gleichzeitig die SMS mitlesen und konnte so Transaktionen autorisieren. Okay, ähm, neben dieser äh, Sicherheitslücke gibt es noch weitere Sicherheitslücken bei Ämtern? Ähm, M-TAN ist schon ein recht altes Verfahren. Also letztlich gab es auch vor einigen Jahren schon Angriffe, dass äh, zweite SIM-Karten ausgestellt wurden. Also dass für meine Handynummer gab es mehrere SIM-Karten und so wurde äh, hat der Angreifer quasi auch die SMS bekommen und konnte so sich äh, Zugang verschaffen und Transaktionen autorisieren. Andere Angriffe sind, dass direkt das Smartphone angegriffen wird, dass ich Banking-Trojaner oder banking malware auf meinem Smartphone habe, dass diese SMS stiehlt und quasi dann weitersendet. Also es gibt äh, eine Vielzahl von möglichen Angriffen, die jetzt schon bekannt sind und auch durchgeführt wurden auf das mobile verfahren Ich meine, gegen solche Angriffe kann ich als Endkunde ja leider nichts tun. Ähm, was kann ich denn tun, um mich selbst zu schützen? Also natürlich, all diese Angriffe haben immer dabei, dass der Angreifer private Informationen von mir braucht, genau was halt meistens die Handynummer ist, der Benutzername und mein Passwort. Und das kriegt der Angreifer durch Phishing-Angriffe. Und hier muss der äh, Nutzer sehr, sehr aufmerksam sein. Man muss sich vor Augen führen. Dass die Bank einem letztlich nie nach so etwas fragen würde, eine Bank würde einem nie eine E-Mail schicken, wo drin steht: Bitte loggen Sie sich ein und verifizieren Sie die, Ihre Mobilfunknummer. So etwas würde eine Bank niemals machen. Und das ist halt, wo, der, wo das Opfer oder der Nutzer sehr, sehr genau gucken muss und immer genau abschätzen muss: Ist das wirklich etwas, was eine Bank machen würde? Das ist natürlich nicht einfach und man muss sich immer wieder vor Augen führen. Aber das ist eine der größten Chancen, die ein Opfer haben könnte. Ist das Geld denn jetzt verloren oder hat man eine Chance darauf, dass man es wieder bekommt? Also man muss natürlich mit seiner Bank möglichst schnell sprechen. Oft sind Banken da sehr kulant, weil, die Angriffe, weil der Nutzer kaum Chancen hat, diese Angriffe zu erkennen und erstatten in, in der Regel das Geld ohne größere Probleme zurück. Natürlich sollte man auch direkt bei seinem Bankberater fragen, ob es andere Varianten gibt, die von der Bank angeboten werden, die Transaktionen zu schützen. Beispielsweise das chip verfahren wo man ein spezielles kleines Gerät kriegt, in das die Bankkarte gesteckt wird. Und damit können dann Transaktionen gesichert werden. Also, dass man vielleicht auch mit seinem Bankberater einmal spricht, ob man sich noch besser schützen kann. Okay, also wir nehmen mit, ruhig ein bisschen misstrauisch sein, wenn man eine E-Mail von seiner so Bank erhält. Besser ist es, die Adresse der Bank direkt in den Browser einzugeben. Und wenn man gar nicht mehr so genau weiß, ob das alles so stimmt, einfach mal nachfragen bei der Bank. Einfach mal anrufen und fragen, ob das so alles seine Ordnung hat. Dankeschön. Dankeschön, <lacht> dass ich hier sein durfte.